Also Drupal an sich, ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal also, ob ihr damit schon mal gearbeitet habt, das ist ja eher so ein Baukastensystem, kann man sich so vorstellen wie Lego. Ähm, man hat erstmal, wenn man äh, damit anfängt, dieses Standard Batex Theme sieht nicht so toll aus. Ich habe mal ein paar Inhalte reingeschmissen. Einfach dass man mal sieht, okay. Haben wir jetzt hier ein Bild drin, ein bisschen Kram. Ähm, wir haben die Möglichkeit in Drupal ganz einfach ähm, Themes einzubinden. Da gibt's, also es gibt halt fertige Themes, die könnt ihr von Drupal.org runterladen. Da gibt es, ich glaube, knapp 1500 Themes, die da angezeigt werden. Für Drupal 7 waren es jetzt letztens 440, glaube ich. Die kann man verwenden, sind gar nicht so schlecht. Oder man geht halt zu Theme Garden beispielsweise oder zu Theme Forest, diese kommerziellen Theme-Plattformen, wo man sich die dann für 15 Dollar beispielsweise kaufen kann. Und die kann man dann ganz einfach einbinden. Ich habe das hier mal gemacht, mit diesem Corporate Clean beispielsweise. Das ist ein freies Theme, das ist ist das schon, nee, das ist jetzt nicht äh, responsive, aber dann hätte man auf diese Weise schon ganz einfach mit einem bestehenden Team das Aussehen der Seite geändert. Das wäre eine Möglichkeit. Wir haben noch die Möglichkeit ähm, zu sagen, wir bauen ein Team komplett from scratch, also dass wir anfangen ähm, und einfach über HTML und ein bisschen PHP äh, das Ding zusammenzubauen. Oder wir haben in Drupal sogenannte Base Themes. Das heißt, wir haben ein 960-Grid, also ein normales Grid-System, was wir als Grundlage verwenden. Und dann auf, basierend auf diesem Theme bauen wir dann halt unsere Seite auf. Also im Normalfall läuft es dann so, dass wir noch ein bisschen CSS dazu schmeißen, meinetwegen Hintergrundbilder definieren. Und dann hätten wir, okay, beispielsweise so eine Seite. Kann man jetzt hier was erkennen? Ach, hier kann ich auch gucken. Das ist jetzt wirklich ein ganz einfaches. Moment, kurz gucken. Impressum. Ein ganz einfaches Team, was ich halt mal eben selber gebaut habe, wo eigentlich, also was vom Grundaufbau her recht simpel aussieht. Wo haben wir es? Äh, wo ist es denn? Da, da, da. Teams, Karl. Also hier wird eben einfach ein, das sind die eigentlichen Theme-Dateien, die ich habe, also mehr brauche ich nicht anlegen dafür. Also man überschreibt quasi, man hat im System selber schon Grund-Templates ja, Grund von den einzelnen Modulen und da ist beispielsweise Page TPL dabei, da ist für jedes Element, was man in Drupal hat, also für die Blöcke beispielsweise oder für einzelne Inhaltstypen und sowas, sind dann die Sachen schon vordefiniert und man überschreibt in seinem eigenen Team den Output, was das System standardmäßig liefert. Und so kann man beispielsweise recht schnell sowas hier zusammenbauen und kümmert sich im Endeffekt nur ein bisschen um CSS. Und das könnte man dann so anlegen. Was haben wir noch? Ein bisschen aus dem Konzept. Wir können uns mal eben kurz anschauen, wie das ähm, grundsätzlich funktioniert. Wir haben halt in Drupal selbst, nehmen wir das batik seam das ist am einfachsten, ähm, haben wir verschiedene Blöcke. Und in diesen Blöcken können wir einfach sagen, wir packen Inhalt in die Blöcke rein. Also grundsätzlich ist ähm, Drupal ja nicht äh, Seiten, also nicht so seitenbasiert wie beispielsweise in Typo 3, sondern wir sind, wir gehen mehr auf die Daten, die selber dargestellt werden sollen, und wir können uns dann aus den Inhalten, die im System vorliegen, über Views beispielsweise, können wir dann Sachen zusammenziehen und die als Blog ausgeben oder einfach als Seite ausgeben, wo dann beispielsweise eine Liste von Inhalten erstellt wird. Was wir, was ist man hier, wo ist das Programm beispielsweise? Das ist einfach eine Liste von Inhalten und dafür musste jetzt nicht extra ein. Ähm, ein extra Team erstellt werden, dass das Bild hier steht und ähm, der Lesen-Sie-Mehr-Button hier, äh, hierher kommt, sondern da bedient man sich dann verschiedenen Modulen, die das so ein bisschen leichter machen. Also wir haben in Drupal ja die Content-Typen. In diesen Content-Typen wiederum kann man verschiedene Felder zuordnen. Gucken wir uns mal den Event-Typ an beispielsweise. Das sind die Felder, die der Inhalt so mitbringt. Einfach was man so braucht. Da ist auch eine Galerie drin und eine Adresse, eine Google Map. Das ist einfach Sachen, die ähm, das System äh, oder die dieser Inhaltstyp benötigt. Und wir können eben über die Display-Einstellungen verschiedene ähm, Ansichten quasi erzeugen und können eben genau sagen, wir haben jetzt hier mal gucken, es gibt dann auch verschiedene Layouts. Also das ist eben ein, das bietet Drupal jetzt nicht von Haus aus, das ist das äh, Display-Suite-Modul. Und dann könnte man den Inhalt, in dem Fall hatte ich jetzt äh, zwei, ähm, zweispaltig gemacht, mit einem Header drin, könnte man den halt so einfach darstellen und die Felder, die der, die der Inhaltstyp selber mitbringt, dann einfach von links nach rechts ziehen. Und wenn ich jetzt die Galerie irgendwo anders haben wollte oder den body Text, dann kann ich das einfach hin und her ziehen. Und das würde sich dann direkt auf sieben-Ebene auch auswirken. Und Genau. Ja, das. Diese Listenansichten beispielsweise, die würde man über Views erstellen. Ich weiß nicht, ob da schon in einem vorigen Vortrag darauf eingegangen wurde. Hier mal eben gucken, Events beispielsweise. Und man findet das eben dann auch systemweit wieder. Also wenn man so eine Ansicht von, so einer, äh, von Inhalt erzeugen will, kann man eben auch sagen, okay, jetzt gib mir mal den Inhalt aus und zeig mir davon den Teaser. Das ist dann im Endeffekt dieses, dieser View-Mode, den wir da hatten. Und wenn wir jetzt noch neue View-Modes angelegt haben, also man kann auch eigene View-Modes definieren, dann lassen sich die hier halt auch auswählen und ja, so könnte man dann halt den, äh, den Inhalt da steuern. Und hier hätte man dann aber auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte jetzt aber wirklich, wo habe ich es? Okay, nein, nicht da. Ich möchte jetzt statt Content möchte ich direkt die Felder ausgeben. Und könnte dann halt anfangen, ganz normal die Felder nach und nach auszugeben. Was natürlich diesem Display-Speed-Ansatz wieder so ein bisschen widerspricht. Weil da definiere ich mir für bestimmte Seiten meine View-Modes. Also beispielsweise eine Teaser-Ansicht für ein Event oder ein, was man auch immer möchte. Und die gebe ich dann über Views einfach aus. Und diese Teaser-Ansichten könnte ich aber auf den Seiten überall weiterverwenden. Also das ist halt auch so ein Ding, dass man ohne PHP ganz einfach Sachen ziehen kann. Man kann natürlich auch ähm, auf PHP-Ebene wieder runtergehen und dann halt anfangen, das direkt zu machen, wenn man das wollte, aber das würde das jetzt hier ein bisschen sprengen. Was ich noch mitgebracht habe, was vielleicht auch ganz interessant ist, um zu zeigen, wie Drupal auch aussehen könnte, das ist eine Distribution, die heißt Panopoli, die ist so ein bisschen anders aufgeräumt, die hatten ein eigenes Admin-Theme, sieht man ja, ähm, Und bietet halt die Möglichkeit, wenn man Inhalt anlegt, eine Landingpage beispielsweise. Zuck. Test. Ist egal. Dann könnte man dann, oh, hier schon ein eigenes Layout für die Seite definieren. Das ist halt diese pernopoli distribution Das geht dann so ein bisschen in Richtung ähm, ja, wir haben meinetwegen eine Landingpage, wo was weiß ich, wo ganz viele Inhalte angezeigt werden sollen in dieser Form. Okay, sagen wir Save. Und könnte man dann hier dann sagen, okay, Customize. Und wir können dann hier direkt Inhalte einpflegen. Da ich jetzt in der Seite noch keine Inhalte habe, macht das keinen Sinn, aber ich könnte hier dann sagen, okay, pack da jetzt ein Pfeil hin oder was weiß ich. Und dann könnte man die Sachen direkt da reinladen. Und man hätte das dann hier. Und so könnte man sich auch vorstellen, Inhalte zu gestalten. Es gibt im Drupal viele Wege. Also wenn man Lego hat, kann man daraus ein Auto bauen. Man kann auch einfach nur, weiß ich nicht, Stein auf Stein aufeinandersetzen. Das sieht scheiße aus. Aber Drupal pickt sich da so ganz gut die Sachen raus, finde ich. Und so lassen sich halt recht flexibel Layouts erstellen. Ja, was natürlich von Haus aus teilweise, also von einigen Teams auch mitkommt, ist die Responsiveness. Also man kann auch sagen, dass man, was, das beispielsweise, das sky team das fährt, genau, das bringt halt von Haus aus schon ein bisschen, ja, ich weiß, HTML5 mit und man könnte dann auch, ähm, direkt im Team schon einstellen, was passiert, wenn ich mit dem Tablet unterwegs bin, wo sind meine Blöcke angeordnet, wie breit ist das Team, wenn ich auf dem Smartphone bin, wie sind dann die Blöcke angeordnet. Und sowas könnte man dann auch alles in den Team-Einstellungen schon, äh, schon äh, regeln, ohne dass man jetzt erst reingeht und dafür extra CSS schreibt, extra Media-Queries baut und den ganzen Spaß. Ja, das ähm, ja, war so ein Überriss von allem. Vielen Dank, Steffen, für die Einführung von Drupal.